Mm hmm. Ich bin Pascal Fedorik. ich bin Kommunikationsdesigner, arbeite als freier Artdirektor, wohne und lebe in Mannheim und arbeite für verschiedene Designbüros und Werbeagenturen. Meine Eltern wohnen in Bad Oldesloe, das liegt bei Hamburg und wir sehen uns, glaube ich, nur einmal im Jahr höchstens. Im Verhältnis ist trotzdem gut, wir telefonieren dann halt einfach öfter. Vor zweieinhalb Jahren sind meine Eltern an Großeltern geworden, seitdem sehe ich sie eigentlich noch weniger, weil sie dann natürlich eher meinen Bruder besuchen als mich. Aber eigentlich ist es ein gutes Verhältnis zu meinen Eltern, auch wenn man sich selten sieht. Als ich von zu Hause aus so kam, haben wir sogar öfter telefoniert als heute noch. Dann waren es die Themen, wie ich die Hemden wasche, bügele, wie ich mein Essen koche. Aber auch, was die Arbeit macht, wie es einem geht. Zu dem Tweet kam es eigentlich so, dass mir schon längere Zeit aufgefallen ist, dass sich die Gesprächsthemen eigentlich wirklich immer mehr dahin verlagern, dass es nur noch um die Enkelin geht. Und natürlich dadurch, dass ich hier so weit weg von zu Hause wohne, dass man sich auch einfach entfremdet von der Heimat und auch viele Leute gar nicht mehr kennt. Es hat mir auch geschrieben, dass es neben der Enkelin auch noch Themen gibt, wer gerade geheiratet hat und wer gestorben ist, den man eigentlich gar nicht mehr kennt oder gar nicht mehr so genau weiß, wer das ist. Und das war wirklich während des Telefonats, dass ich nebenbei den, den Stift hatte und einen Zettel und dann einfach auch mal kurz mal aufskizziert habe, wie eigentlich so ein Telefonat dass sich die Gesprächsthemen mit meinen Eltern dahingehend ändern, dass es jetzt mehr ums Großelterndasein geht, ist für mich eigentlich eher was Schönes. Also ich empfinde das als etwas sehr Positives, weil ich auch da einfach merke, dass sie in dieser Rolle einfach sehr aufgehen. Ich glaube, dass das Verhältnis zu meinen Eltern da überhaupt nicht gelitten hat in den letzten Jahren und auch gar nicht darunter, dass sie jetzt Großeltern sind und sich das Großeltern-Dasein für sie natürlich einen größeren Stellenwert hat als das Elternsein. Ich finde es auch überhaupt gar nicht schlimm. Trotzdem habe ich das Gefühl, dass meine Eltern auch immer ein offenes Ohr für mich haben. Die Resonanz auf den Tweet war... Einerseits auch sehr überraschend für mich, die war riesig. Das Schönste war eigentlich, oder das Witzigste war, dass ein alter Hochschulprofessor von mir sich noch bei mir gemeldet hatte, dann über Facebook und mich beruhigen wollte oder mir gesagt hat, dass es alles okay ist. Ich soll mir keine Sorgen machen, meine Eltern haben mich trotzdem lieb, auch wenn sich die Gesprächsthemen ändern. Aber das Entscheidende ist, dass wir eine Stunde telefoniert haben. Ich habe die Infografik meinen Eltern noch nicht gezeigt, kam einfach noch nicht dazu. Natürlich werde ich ihnen das noch zeigen. Also ich kann ihnen das auch zeigen und glaube, dass die Reaktion meiner Eltern darauf eigentlich eher humorvoll und witzig ist.